Willkommen Reisende. Heute befinden wir uns auf der Welt von Destiny 2. Nach der Charakterstellung wurden wir hier abgesetzt. Ich denke mal, es wird erstmal ein Tutorial sein oder sowas. Mal sehen. Also es gibt laufen, springen normal gehen. Du musst in die Stadt zurückkehren, und dafür brauchen wir ein Schiff. Aber zuerst brauchst du eine Waffe. Suchen wir weiter. Gelenkt wird mit der Maus ah, Indoor Licht. Vorsicht, sie sind überall. Es ist ein Risiko, aber ich besorg uns mehr Licht. Hochsicheres Militärsystem. Check. Zerrissene Kabel und Rost. Check. Wenn ich diesen Schalter umlege, kommt Ärger auf uns zu. Oh, super, und ich habe keine Knarre. Sie sind, gar nicht gut. Sie sind definitiv nicht vor uns zu sehen. Da ist ein Gewehr. Schnapp es dir. Ehe, ehe. E gedrückt halten, okay. Ich habe ah. dich aus einem bestimmten cool. Grund zurückgeholt. Du bist ein Jäger. Das heißt, du hast keine Angst vor Risiken. Geh immer weiter und sei kampfbereit. Also rechte Maustaste ist zielen. Kann man nicht aufheben. Für Nahkampf. Ah, Messern geht also auch. Konzentrier dich. Wenn dein Radar blinkt, ist Ärger nicht weit. Der Radar blinkt? Kuh für Granate. Ich habe keine Granate. Hm. Die Gefallenen sind Plünderer. Alienpiraten, die klauen, was von der Menschheit übrig ist. Apropos Piraten. Ein Beutedepot. Mal sehen, was drin ist. Oh, cool. Eine störrische Eiche. Ja, Toller Name. Zwei. Was ist das denn? Eine Energiewaffe. Eine Schrotflinte. Um. Was habe ich da geworfen? Wo oh. so muss ich hin? Und da so. Fallne. Schmeiß ihnen alles entgegen, was du hast. Gott, was ist denn jetzt passiert? Treppe runter, fallen. Lebt noch Escape. Aha. F1 Inventar. <lacht> so viele Scheiße hier. Den Durchbruch. Hm. Ich das nicht einsammeln. Ah, da muss ich hin. Geh immer weiter. Ich versuche ein Schiff ausfindig zu machen, das uns nach Hause fliegt. Achtung! Ein gefallenen Raid-Kommando. Wir stecken in mehr Schwierigkeiten, als ich dachte. Was da hinten, oder? ist in, in der Nähe in Ich bin von meinem Strike-Team getrennt. Oh, wir kommen aus der letzten Stadt. Sean, wo bist du? Wir können helfen. Cash, Maeve, wenn ihr das hört, rendezvous bei folgenden Koordinaten. Das ich glaube nicht, dass er uns gehört hat, aber ich habe seinen Standort markiert. Was e Wir müssen hier weg. Wo denn hin? Oh, nein. Beweg dich, Hüter. Witzig das Spiel. Oh, was jetzt? Was haben wir jetzt gemacht? Dem Licht sei Dank. Ich wusste gar nicht, dass auch andere hier patrouillieren. Hör zu, mein Einsatztrupp ist verschollen. Ich brauche Hilfe. Und oh, du kommst frisch aus dem Grab, oder? Wir haben deinen Notruf gehört und wir sind gekommen. Mutig, gefällt mir. Aber ganz schön viel für den ersten Tag. Ich habe die perimeter ganz zu schnell gemacht. Und jetzt... Ich muss mein Team finden, bevor nichts mehr davon übrig ist. Bleibt ihr hier. Ich bringe euch danach in die Stadt. Ich hab es hierher geschafft. Lass mich helfen. Verstehe. Keiner wird gern ausgegrenzt. Hüter sind vereinstärker. Oder etwa nicht? Du klingst wie Commander Zavala. Meineswegen. Dann los. Seine Stiefel. Macht, geben die gar sage, nicht dann wir enttäuschen dich nicht folgt meinem wozu designt man einen scheiß charakter wenn man ka mask hat? Eine Ladesequenz. Kiste. In diesem Schrank befindet sich eine Waffe. Wahrscheinlich ein Upgrade für deinen. Schnapp sie dir und begib dich zu meiner Position. So. 1,350, 1,361. Aha. hinten. Ich scanne vom Sprungschiff aus nach Signalen. Ihr seid meine Augen am Boden. Rüge schau. Ich jetzt. Scanner ist hinüber. Wir müssen das vielleicht auf die altmodische Art machen. Analyse gestanden. Ich habe, ich habe eine, eine für die Störung. Störung. Überprüfen wir sie. Gut, uh, treffe ich ja doch. ist Gelände, das wäre nicht so gut. die Gefallenen von dem Ding weg. Alter, wo? Weißer, wo soll ich denn? Ach, okay, Wieso werfe ich immer so eine komische Granate? So viele tasten immer hier wurde gestohlene technologie aus der stadt eingesetzt das stört eines gelds die gefallenen basteln einfach zu gern mit altem schrott und sie haben talent dafür das wird ein paar minuten dauern so ein henker halte sie auf während ich meine arbeit mache wiederhergestellt. Verdammt. Signale des Einsatztrupps fehlen und die letzten bekannten Positionen liegen weit auseinander. Sie Scheiße. Sich nicht trennen, nee, oh. Scheinen die Dinge stünden wirklich schlecht. Ich suche Cass. Ihr sucht Maeve. Sind sie hin? May. Ich natürlich nicht, war ja klar. So war lang. Die Legende besagt, dass die Gefallenen einst in der Gunst des Reisenden lebten. Aber dann ist irgendetwas passiert. Oder... Reisende hat sie verlassen. Und das hat ihre Zivilisation in den Untergang getrieben. Sie sind den ganzen Weg hierher gekommen in der Hoffnung, das zu finden, was sie verloren haben. Oder es uns wegzunehmen. Sehr großes Gebiet. Recht daneben. Ach, weißer. Warum wirft er Granate ich. Ich mal nicht? immer einer... Ich jetzt so ein Fahrzeug. Weißer. Ist die Karre langsam die Kenturbo? Oh. Ja, doch sieht so aus, als wollten uns die Gefallenen draußen halten oder etwas drin behalten. Es gibt Schlimmeres als die Gefallenen, Geächteten in Alt Russland. Das, das war an. Sie ist durch eine adaptive Verschlüsselung gesperrt. Ja, wegspringen. Zugangsschlüssel. Die gefallenen Berge haben vielleicht welche. Ach nein. Sie ist das blöde Auto hin. Сум. Awesome. den Messern. Super befreit. Oh, uh, das Ding kann man auch messern. Oh, kaputt gegangen. Schlüssel haben wir. Fehlen noch zwei. Oh, da hinten. Ich hätte so ein Auto nehmen sollen. Cool, das kann sich teleportieren. so hm, jetzt müssen wir im dritten noch Was so, war das? Ey, so... Ja, äh, kacke, ich will ja laufen. Hin? Los Messern, so. Schmeißen neu auf mich. Jetzt haben wir alle Schlüssel, die wir brauchen. Ich sollte die Verschlüsselung jetzt umgehen können. Ich aber kein Fahrzeug, ein Fahrzeug. Ach, man, das ist so weit weg. Ich springe kann ja auch nicht. Also beim Zielen hört es auf zu laufen. Hm. Ja, sehr groß hier. Weiße. ist recht mit dieser Barriere. Die Gefallenen haben die Schar in Schach gehalten. Steckt Maeve in größeren Schwierigkeiten als ich dachte. Ihr müsst euch beeilen. Das ist eine mächtige akkus energie -Wogel. Was auch immer sie verursacht. Der noch. kommen da nicht durch. Hauptsache, der ist da schon, weißt du? Der hat er. tot. Ach. Das war ich. Ich spreng mich immer selber in die Luft. Dann hin, messert man mal auf Theo mal nicht oder wie? Die Dunkelheit erstickt mein Licht. Oh. Alter, wenn du hier ich. Stirbst, kann ich dich nicht zurückbringen. Ist genau vor uns. Äh, wo ist er hin? Es, es könnte noch Licht in ihrem Geist sein. Nein. Inspizieren. Wow. Schon. Sure. Es tut mir leid. Wir sind zu spät. Das war ich auch. Cass. Ich habe ihn nicht rechtzeitig erreichen können. Da war eine Scharhexe. Eine mächtige. Wo geht's hier eigentlich? Das ist nicht eure Schuld. Ich jetzt Russisch. Wir haben die Überreste von Maves Geist. Das würde sie zu schätzen wissen. Oh ein bisschen. Jetzt... Begebt euch einfach zum Lager, bevor diese Hexe zurückkommt. Das ist wo. Ah, oh. Super. komisches Intro oder Tutorial Zielortkarte nicht ne, zum schnell bestimmten Zahl. Aha. Ab um die Karte zu öffnen. Ja, was soll ich jetzt? Das Kosmodromst drücke und halte. Wo will ich hin? Defend aktiv. Hä? Okay. Ja, wie komme ich da jetzt hin? Kehre zum Orbit zurück, Navigator. Jetzt das Event weg, ich gehe kaputt. Was ist da ein Event? Das war keine Ahnung, wo ich war, aber naja, oh ich werde jetzt das Event spielen. Los, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ja, wo sind die? Ach du Scheiße, was waren das für ein Vieh? Je. Hey. Älter Falter. Oh Gott. Was ein Spieler? Kann er mal aufhören, auf mich zu schießen? Ne, den nächsten Extraktionspunkt. Batan. Das ist nass. Einfach mal mitnehmen. 98 Meter. Ganz schön Spaß. Das oh, das Ding ist Schrott. Wo ist denn der Nächste? Ein von vier besiegt. Abwenden oh, super. von hinten abgestochen oh alter was war das? oh nee. waren das jetzt hier F1 ne also blau ist besser so wo cool. so, muss ich jetzt hin ein Hüter erhebt sich in seinem Lager aus, oh, aber er nur gerade auslaufen. Das muss ja irgendwo da sein. Aber ja, wir fast da, das ist so gut. So irgendwo? Das, zum das muss doch hier irgendwo sein. Oder? Was ist denn das? super dahinten. So. da hinten So ging der gerade am Andy. selbst das Licht hat Grenzen ja, mich. kommt man nicht zurück was du gesehen hast, war eine Scharhexe namens Navota. Ich habe den Scharbefall unterschätzt und war nicht genug vorbereitet. Jetzt ist es zu spät. Nave und Cass kannten das Risiko. Erweisen wir ihnen Ehre, indem wir es zu Ende bringen. In einer versiegelten Kammer in der Nähe ist ein Supraleiter aus dem Goldenen Zeitalter. Die Vorhut sagt, wir können eine Waffe daraus machen. Das Problem ist, der Supraleiter sprudelt nur so vor Arcus Energie. Man kommt nicht in die Nähe. Und kann das Schloss nicht öffnen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Irgendwas sagt mir, dass die Gefallenen sich mit der Infrastruktur hier auskennen. Das waren die Aufgaben meines Einsatztrupps. Jetzt sind es deine. Also, ich nicht den Baum. Mal sehen, was runterfällt. Unvollständig. Den Charakter öffnen. Oh, zählt eigentlich von mir. Was zum ähm Hast du irgendwelche guten Messer gefunden? Ich habe im Laufe der Jahre ein paar aufgelesen. Ja, war ich doch gerade. Wieso wird das immer noch angezeigt? Ich hoffe, ich werde die träumende Stadt irgendwann mal sehen. Ja, gar keinen Sinn. Selbst das Licht hat Grenzen. Manchmal kommt man nicht zurück. Was du gesehen hast, war eine Scharhexe namens Navota. Ich habe den Scharbefall unterschätzt und war nicht genug vorbereitet. Jetzt habe ich eine Waffe bekommen. Jetzt ist es zu spät.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 Jetzt sind es deine. Also schüttel den Baum. Mal sehen, was runterfällt. Ist eine komische Aufgabe. Oh nein. Ein Schrott gesammelt. Also, die neuen Aufgaben werden wir dann bei der nächsten Folge uns ansehen. Das Spiel macht schon Spaß. Ich muss noch ein bisschen reinkommen, aber das kommt bestimmt mit der Zeit. Wenn es euch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen. Es freut mich. Bis zum nächsten Mal.